Neugierig sein und begeisterungsfähig sein und einfach mal ausprobieren. Es kann nichts schiefgehen, Ich verspreche es. Und vor allen Dingen, sich selbst dabei zu ertappen, dass es total viel Spaß macht.